Was ist das ProFin-System und warum können Sie damit auf Nummer sicher gehen? Was meinen Sie, warum kaufen die Leute irgendein Produkt? Ganz einfach, weil sie es wollen, weil sie es brauchen. Man kann alles vermarkten, wenn man diejenigen findet, die es brauchen. Das wesentliche dabei ist, wie effizient man suchen kann. Ich möchte Ihnen mit einer Geschichte vorzeigen, was für eine wichtige Rolle dabei das Marketing spielt. Stellen Sie sich vor, Sie besuchen Ihren Freund in einer anderen Stadt. Sie setzen sich auf die Couch im Wohnzimmer und Ihr Freund bringt ein Tablett mit Kuchen hinein. Er stellt es mit den folgenden Worten auf den Tisch. Koste mal diesen Kuchen, wir haben ihn in der Bäckerei gegenüber gekauft. Jetzt stellen Sie sich genau die gleiche Situation vor. Ihr Freund bringt den Kuchen hinein, aber er sagt jetzt folgendes. Koste mal diesen Kuchen, sowas hast du noch nie gegessen. In der Bäckerei gegenüber wird gebacken. Das Rezept ist ein uraltes Familienrezept und es ist streng geheim. Die ganze Stadt ist verrückt nach ihm. Man kann ihn nur mit Vorbestellung kaufen und höchstens ein Tablett nicht mehr. Nun, in welchem Fall hätten Sie mehr Lust darauf, den Kuchen zu kosten? Beim zweiten Fall würde ich um jeden Preis zumindest ein Stück davon kosten, auch wenn mir mein Hausarzt den Kuchenkonsum verboten hätte. Die Situation und der Kuchen waren identisch, nur die Vorstellung war anders. Das Marketing ist die Kunst der Vorstellung. Die meisten, die im Network Marketing versagen, machen diese Vorstellung falsch. Zum guten Produkt und zum guten Marketingplan geben wir unserem Team ein gutes System zur Kundensuche. Wir benutzen es seit August 2016 und wir entwickeln es immer weiter. Das ProFin-System erledigt die schwierigste Aufgabe für Sie. Vergessen Sie, dass Sie Ihrem Bekannten ins Geschäft reden. Denken Sie nicht daran, dass Sie jemand ab und zu mal über Facebook anspricht und Infos über Ganoderma-Café verlangt. Wir schöpfen viel größer. Das ProFin-System sucht und findet im Internet sehr effizient diejenigen, die zumindest ein bisschen Interesse daran haben. Dann informiert es sie ganz automatisch und zwar so, dass sie es vertreten können und es ihr Ansehen unterstützt. Nur zwei Punkte können wir nicht automatisieren. Den Endpunkt, wann ihre neuen Kunden sich einschreiben und ihr Geschäft starten. Aber das ist besser so. Wir halten das nicht für richtig, wenn Automatismen aus Menschen Netzwerke bauen würden. Der zweite Punkt, den man nicht automatisieren kann, ist der Anfang. Wie wir unsere Zielgruppe auf das Angebot aufmerksam machen. Dafür können wir Ihnen eine verdammt gute Methode zeigen. Die Methode, die wir selbst nutzen. Es ist nicht schwieriger als Radfahren oder mit Gabel und Messer essen. Wissen Sie, das ist ungefähr so, wenn Ihr Freund, der neben Ihnen angelt, jede Minute einen Fisch fängt, sie aber gar nichts. Dann gibt er Ihnen ein paar Köder wenn Sie jetzt nicht sofort zugreifen, dann haben Sie die Genialität dieses Systems nicht verstanden. Ja, das ist ein klarer Nachteil. Nur diejenigen erkennen das, die schon eine Ahnung von Network Marketing haben. An Ihrer Stelle würde ich nicht lange überlegen, sondern gleich zugreifen. Ob Sie es glauben oder nicht, in diesem Beruf kann nur derjenige erfolgreich werden, dessen Partner erfolgreich sind. Also ist es nicht in meinem Interesse, Ihnen einen Blödsinn zu erzählen. Wenn es möglich wäre, in der Zeit zurückzugehen, würden Sie Facebook-Aktien kaufen? Na sehen Sie. Aber am Anfang war das sicher nicht für alle klar, dass Facebook so ein großes Unternehmen wird. Melden Sie sich, damit ich Ihnen helfen kann.